Gegner gesichtet gesichtet erledigt Aus. Spike planted. Gegner gesichtet. Du hast gut gekämpft. One enemy remaining. Gegner getötet. Ich halte euch den Rücken frei. Naja, nur von vorn eben. Vermeintlich. Sorry, Alter. Gegner gesichtet. Hm. Ah! One enemy remaining. Niemand stellt sich uns mehr entgegen. Ich brauch Beute. Danke dir. Ah. Meine Rund ist bereit. Trainiere härter. Eliminiert. Gegner verzichtet. Meine Ulti bereit Reise. fürs Hellenfeuer. One enemy remaining. Drei am Boden. Ulti. Gegner verzichtet. Wegtreten. remaining. Gegner Boden. Spike planted one enemy remaining. Botschaft gesetzt. Welch ein Frevel. Kein Entkommen! Gegner getötet Ich denke, es ist B. A, ich meine A. 30 Sekunden left. One enemy remaining. Ruh dich aus. <laughs> Kopfschuss. planted bereit für <ghobi> <sn> <infinite> enemy remaining Gezielt getroffen. Hallo? Miquelo? Hi. Leider kannst du mir nicht zugucken, aber ich hab ein inszenes Game. Du spielst einfach gerade schon wieder, oder was? Ja klar, gegessen und direkt Game. Oh, nicht mal gefragt, Alter. So ein Anti, aber egal. Ich bin halt ein ganz anderes... Nee, typ du warst nicht oder? Dings, du warst nicht online. Kopfschuss. Warte kurz, warte. Ich habe gerade 26, 2. Er steht 10, 1 für uns. Das ist der beste Charakter. Das ist der beste Charakter im Game. Der ist auch OP, dieser Healer. Ich glaube, wenn wir ja, das, das, ist das, ist das Game gehen, könnte Spaß sein, ne? Ich hab gerade schon in den Replays gesehen, dass ich sehr gutes Feeding habe, Alter. Aber die CZ ist äh, mein Lieblingspistol tatsächlich. Oh, die ist schon crazy, stimmt. Wer hat gesessen? Ich heile dich. Oh. One enemy remaining. Überseicht. Gegner gesichtet. Gegner gesichtet. Stille. Äh. Oh. So, jetzt eine geile Revolverrunde zum End. Dann war das ein geiles Game. Und Sauber. Gegner gesichtet. Für dich. Wir nicht die now for for you last player standing out him back one enemy <laughs> remaining Attack Ach, es geht hier, aber ich habe leider die 30er-Bombe verpeilt. Ich bin ja da. Heute spielen wir den Tod von den